Tina arbeitet zurzeit in der Buchhaltung und sie hat einen Geschäftsfall gebucht. Den wollen wir uns mal anschauen. Dazu haben wir hier die drei T-Konten. Einmal haben wir eine Sollbuchung im Konto 6020 Aufwendungen für Hilfsstoffe, genauso im Konto 2600 Vorsteuer. Das heißt, wir kaufen hier wohl Hilfsstoffe ein. Und dann haben wir noch das Konto 4400 Verbindlichkeiten mit einer Habenbuchung. Das heißt, es liegt hier für eine Eingangsrechnung vor. Der Buchungssatz sieht dann wie folgt aus. Und ja, jetzt werden diese Hilfsstoffe, das sind hier nämlich Schrauben und die werden jetzt hier im Lager ausgepackt und geprüft und da wird dann festgestellt, oh, diese Schrauben sind zu klein, wir haben größere Schrauben bestellt, mit diesen Schrauben können wir nichts anfangen. Ja, Tina ruft gleich beim Lieferanten an und äh, sagt, das sind die falschen Schrauben, dass hier also ein Sachmangel vorliegt und sie macht dann mit den Lieferanten aus, diese Schrauben werden zurückgeschickt, also die gehen retour. Damit liegt folgender Geschäftsfall vor. Wir haben hier eine Rücksendung vorliegen von Hilfsstoffen und wir erhalten dafür eine Gutschrift. Gutschrift heißt jetzt nicht, dass wir Geld bekommen, denn wir haben diese Rechnung ja noch gar nicht bezahlt, sondern uns wird also dieser Rechnungsbetrag gut geschrieben. Ja, wie machen wir das jetzt in den T-Content? Schauen wir mal da rein. Wir müssten ja eigentlich diese... Buchungen löschen, dürfen aber nicht, verstößt gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Das heißt, wir müssen das anders regeln. Wir müssen also diese Beträge hier rauskriegen, hier zum Beispiel im Konto 6020 Aufwendungen für Hilfsstoffe, die 300 Euro, die müssen ja rausgebucht werden. Ja, und das schaffe ich einfach dadurch, dass ich auf der anderen Seite 300 Euro buche, auf der Habenseite Das Gleiche mache ich im Konto Vorsteuer. Und im Konto Verbindlichkeiten buche ich dann auf der Sollseite. Damit sind diese Beträge wieder rausgebucht. Und beim Buchungssatz, den ich dann bilden kann, da drehe ich den ursprünglichen Buchungssatz der Eingangsrechnung einfach um. Das kriegen wir hin. Und was du dir jetzt noch überlegen kannst, ist einmal, wie würden wir denn buchhalterisch verfahren, wenn wir nicht alles, sondern nur einen Teil der Lieferung zurückschicken. Welche Gründe könnte es noch geben für eine Rücksendung? Und wie würden wir eine Rücksendung der live buchen?